Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um das Diablo. Und ich werde euch jetzt einfach mal verschiedene Diabolos vorstellen und die Vorteile und Nachteile. Und natürlich noch, was für Stäbe man braucht. Und demnächst wird ein Video kommen, wie das Diablo-Spielen funktioniert. Also, ich habe jetzt hier erstmal zwei große Diabolos. Das sind beides Löschen Diabolos. Ich werde euch die ganzen Diabolos auch noch in der Beschreibung verlinken. Und alle Diabolos, die ich habe, sind von Henrys. Das ist eine jean marke für jean und der Unterschied zwischen diesen beiden Vision diabolose losgesetzt, also sie sind gleich groß wie man hier sehen kann, und der Unterschied ist einzig und allein, dass das hier eine Freilaufrolle hat und das hier eben nicht. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Freilaufrolle und keiner Freilaufrolle? Das ist der Unterschied ist, dass man mit einer Freilaufrolle Tricks machen kann, die mit einer Nicht-Freilaufrolle nicht funktionieren oder nicht so gut funktionieren allerdings auch umgekehrt. Das heißt, man kann auch mit einer nicht freiler freude Tricks machen, die man wirklich nur mit einer nicht Freilaufrolle machen kann. Und wenn er Freilaufrolle ist, ist es halt so, dass die das Kugellager hier in der Mitte und die Teller von, voneinander unabhängig sind. Das heißt, man kann jetzt entweder die Teller drehen und das Kugellager in der Mitte bewegt sich nicht oder eben umgekehrt. Und bei, dem, bei der nicht freiler bewegt sich immer beides. Und wenn man jetzt das Diablo auf dem Stab balancieren lässt, also so, so also bei einer Freilaufrolle <lacht> drehen sich dann nur noch die Teller und der Kugellager in der Mitte bleibt schön hier drauf. Und bei einer nicht freilaufrolle muss man das Ganze ausgleichen, weil das Diablo dann nach vorne wird und runter. Und was ist der Vorteil von großen Diabolos im Gegensatz zu kleinen Diabolos? Eine Großes Diabolo ist für Anfänger leichter, weil man es besser auffangen kann und besser sieht und weil es sich langsamer dreht. Und ein kleines Diabolo bekommt schneller Schwung, dreht sich viel schneller und es wird auch in der Luft kann man es nicht mehr gescheit fangen, also nicht so gut fangen, wie ein großes Diabolo. Deshalb würde ich eben Anfänger von euch empfehlen, sich erstmal ein großes Diablo vorzugsweise ein Version Diabolo zu kaufen. Und damit kann man dann auch schon die gleichen Tricks eigentlich machen wie mit einem normalen Diabolo und ich würde euch auch empfehlen als Anfänger erstmal ein normales Diabolo ohne Freilaufrolle zu kaufen, weil mit freier ist es natürlich schwieriger, Das ist dann auch immer eine bestimmte Seite hinten und bei einer nicht freitag kann man auch wechseln und dann gibt es natürlich noch Mittel-Diabolos, das ist dann zwischen eine, eine Zwischengröße, das ist jetzt in diesem Fall das Jazz diabolo natürlich auch hier von Henrys und wie alle anderen in der Beschreibung verlinkt und Jazz ist gleich wie das Bischen aber trotzdem noch größer wie das Mikro und das Jazz ist jetzt schon für Fortgeschrittene eher und man kann dann mit, damit natürlich die gleichen Tricks machen wie mit allen anderen auch und es dreht sich ein bisschen schneller und ja zu den Stäben Viele von euch werden natürlich die Holzstäbe kennen schätze ich mal oder vielleicht auch nur die Holzstäbe mir persönlich taugen die Holzstäbe gar nicht also liegen die nicht schön in der Hand und die Schnur ist meistens auch nichts gescheiß. Ähm, dann gibt es natürlich noch, wie ich jetzt Metall herstelle und auch noch Carbonstäbe. Carbonstäbe bin ich jetzt persönlich auch eher abgeneigt gegenüber, weil die können brechen. Ja, Carbon kann brechen, auch wenn es manche nicht behaben wollen. Habe ich auch schon gesehen, dass es bricht und dann ist natürlich die Gefahr, dass das splittert und man die ganzen Splitter nach Haut hat. Bei Metall das ist das jetzt nicht der Fall, das kann nicht brechen höchstens unter großen Kraftaufwand verbiegen was auch eigentlich nicht vorkommt und deswegen bevorzuge ich die Metallstelle und bei der Schnur gibt es auch verschiedene natürlich da würde ich mir eine dünnere nehmen und auch eine von Henrys natürlich und da kann man dann auch hier noch einstellen bei den Stäben. sehr schnell einstellen hier und da ist auch wieder wichtig dass man die Größe beobachtet Beachtet. Das werde ich ja aber in einem nächsten Video noch genau erläutern, wie lang die Schnur sein muss. Und das war's auch von dem Video. Ich hoffe, ich habe euch mal ein paar kleine Einblicke geben können, was ihr für ein Diabolo bräuchtet und was die Unterschiede sind. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Wie gesagt, die Links zu den ganzen Diabolos und dem Sterben sind in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.